Herr Kollege Höverling, ich habe ja die Ehre, dass ich bisher zwei Kurzinterventionen hatte, beide von Ihnen. Aber ich muss auch heute sagen, wenn man Unsinn redet, wird er nicht besser dadurch, dass man ihn wiederholt. Weil wir haben, wenn man die Systeme, wir haben, wenn die Systeme koordiniert, eine Fehlerquote, hat Herr Mittelberg ja auch schon gesagt, von 0,00018 Prozent. Damit sind die Zahlen, die Sie eben genannt haben, entbehren schon wirklich jeder Grundlage. Ich habe Ihnen auch gesagt, dass nicht in jedem Fall eine Überprüfung stattfindet. Sie haben schon Bedenken angemeldet, als es überhaupt um die Videoüberwachung im öffentlichen Raum geht. Ich will Ihnen das mal für Hamburg sagen. Da sitzt die Bundespolizei mit 200 Bildschirmen. Jeder S-Bahnhof wird angeguckt. Die Konsequenz ist gewesen, dass die Straftaten um über 50 Prozent abgenommen haben in den S- und U-Bahnen in Hamburg. Das ist ein guter Erfolg. Und hier gehen wir einen Schritt weiter und der ist genauso vernünftig. Vielen Dank. Der nächste Redner ist der Kollege Dr. Jens Zimmermann, SPD.